Und los geht's! In diesem Video werden wir erklären, wie das Diagramm einer Exponentialfunktion sich ändert, wenn verschiedene Parameter, sogenannte Parameter, sich ändern. Die Exponentialfunktion selber, Fache, e hoch x, ist streng, monoton, steigend und ihre Werte sind nur positiv. Wenn wir jetzt hier auch wenn die x-Werte negativ sind oder positiv, die Funktion selber, also die Werte der Funktion-Werte, sind nur oberhalb der x-Achse, also positiv. Sie schneidet die y-Achse bei y ist gleich 1. Da sehen wir das hier. Das ist der y-Achsenabschnitt. In die Linie wird sie ziemlich schnell fast parallel zur x-Achse. So, in diese Richtung wird sie parallel. Die x-Achse, also diese Gerade die, wo, wo an die äh, Funktion so neigt, die nennt man Asymptote der Funktion. Das haben wir in einem anderen Video schon gesehen. In die rechte Seite, hier, wächst die Funktion extrem schnell. Das ist eigentlich die Funktion e hoch x. Hier erkunden, wie sich das Diagramm der allgemeinen Expon Expon Exponentialfunktion Expon ändert wenn wir sogenannten Parameter schon modifizieren. Nennen wir das jetzt hier als äh, allgemeine Exponentialfunktion und schauen wir, was passiert, wenn das a, das b oder das c ändert. Das einfachste ist das c. Ja? Die Parameter a und c haben mit den y-Achsenabschnitt zu tun, also wo die, äh, die Funktion die y-Achse schneidet dieser ist der Wertefunktion an der Stelle 0. Also wenn die Funktion 0 ist, das ist der y-Achsenabschnitt, und das bedeutet, dass x hier ist 0, ja, und das bedeutet, b mal 0, das ist 0, und e hoch 0, egal welche Zahl als Basis ist, ist, wenn die Hochzahl 0 ist, das ist 1. Also, wir haben a mal 1 plus c, also a plus c. Also, der y-Achsenabschnitt ist die Summe, der Parameter a und c. Okay. Der Parameter c. Die Funktion wird durch, wenn das c positiv ist, oder nach unten, wenn das c negativ ist, verschoben. Nach der und Das ist die gleiche Funktion, nur mit c geändert. Und wir sehen, die Funktion ist hier nach oben und da nach unten verschoben. Hier ist es ja? ähm, Hier ist die Asymptote gerade. Hier ist y ist gleich 1. Ja? Und das ist jetzt die Asymptote von von der Asymptote der Exponentialfunktion kennen wir sofort das c. ein anderer Weg den Parameter C zu erkennen ist, also der äh, Unterschied der Y-Werte der bei der normalen Funktion. Jetzt hier ist immer 1. Das allerdings passiert nur, äh, wenn sich nicht geändert haben. Ja. Äh So, aber das gilt immer, also mit der, mit der Asymptote und das ist sofort den Parameter C ablesen können. Äh, gehen wir jetzt sehen, der y-Achsenabschnitt ist a plus c. Also wenn wir c schon ja, dann können wir auch ziemlich leicht auch das a ablesen. Also hier ist das c 0, also das ist y ist gleich 0, das ist e die x-Achse. Ja. Hier, das, wenn das c hier 0 ist, wird der Achsenabschnitt, Achsenabschnitt, äh, Achsenabschnitt äh, 0,5. Wenn wir jetzt die Funktion so ein bisschen verschoben haben durch das c, minus 1,4 ja, da und ähm, wenn wir jetzt hier sagen der das kann man jetzt hier auch vielleicht mit einem größeren bild ja, kann man jetzt hier auch sehen das ist 0,4 ja, der achsenabschnitt und wenn wir jetzt hier in Achsenabschnitt ist a plus c, also Y0. und das bedeutet, der Abschnitt minus den Parameter. Den Abschnitt haben wir hier abgelesen, der ist 0,4, den Parameter c haben wir auch abgelesen, ist minus, das wird plus, also der Parameter a, in diesem Fall hier 1,8. so gemacht dass b gleich 1 ist das bedeutet die funktion kann man hier sofort ablesen wenn der a positiv ist dann liegen alle werte der funktion oberhalb der asymptote y hier ist diese asymptote und wir sehen wenn der parameter a positiv ist wie hier die entschuldigung ja 1,8 ist der parameter a alle Werte sind oberhalb von dieser Gerade. Alle. Hm? Allerdings negativ ist, wenn alle Werte unterhalb von dieser Gerade sein, Von der Aspekt. Hm? Also für A negativ in dieser allgemeinen Funktion, dass A, das A hier negativ ist, werden A äh, der Gerade y ist gleich c sein. Das sehen wir auch vor dieser Funktion hier. Wenn das auch halt so, ob jetzt die Funktion steigend oder fallend ist, das hängt vom Parameter, vom Parameter b ab und das werden wir auch äh, gleich sehen. Ähm, hier sehen wir allgemein, wie die Funktion sich ändert. So, jetzt hier gehen wir zum Parameter B. Und das ist alles. Wie breit die Funktion ist. Also, das ist ein großes B. Nein, das ist ein großes B. Die ist nicht so breit, die ist abrupt. Ja, die ist breiter, die Funktion. Ja, beim kleineren b. Ich mache danach wie auch immer. Ähm, hier sind die Parameter und a 0 äh, und a ist 1, okay? Ist nur das b, was sich geändert hat im Vergleich zur äh, Grundfunktion. Was ist jetzt? Mhm. Was ist jetzt, wenn die. Also, hier haben wir alle drei Parameter geändert. Wie kann man jetzt es herausfinden? Und zunächst einmal, schauen wir mal. Das einfachste, haben wir gesagt, ist, dass. Wir sehen jetzt hier, das ist bei 1,6. Das A wird negativ sein. Alle unterhalb von dieser Achse jetzt hier. Achse gerade, Entschuldigung. Y ist gleich 1,6 und der Y-Achsenabschnitt, das ist 0,6. Okay? Das bedeutet, dass A wird negativ sein und 1 wäre als C, also minus 1. Also 1,6, 0,6, dazwischen steht 1. Also der Parameter A wird minus 1 sein. Also C ist gleich 1,6, Parameter A ist minus 1. Und Y-Achsenabschnitt daher ist 0,6. So, wenn wir jetzt das gefunden haben, können wir das alles hier in diese Gleichung einsetzen. Der Parameter A von hier wird 1,6. Und wir können da nicht genau, nicht ganz, aber ziemlich genau ablesen. Das ist der Punkt 1, Entschuldigung, minus 1, 1. Man könnte vielleicht auch hier einen anderen Punkt benutzen, aber benutzen wir jetzt diesen. Ja? Also minus 1 für x und 1. Setzen wir diese Werte in diese Form ein. Ja? Das bedeutet x wird minus 1 sein und y, also f e von x, wird 1 sein. Also f e von x ist 1, ist gleich minus e hoch p und das x ist minus 1, plus 0,6. Okay, formen wir diese Gleichung jetzt hier um. Ja? 1 minus 1,6 ist minus 0,6, also hier muss ich das korrigieren. Und was ist die Geg also das Minus fällt auf beide Seiten aus, weg halt und das bleibt 0,6 ist gleich. Moment, ich mache das gleich. Also machen wir jetzt weiter. Äh, wo waren wir jetzt hier? 1 minus 1,6 ist minus 0,6 das ist minus e hoch b mal minus 1, b mal minus 1 ist halt minus b, sollte klar sein, das Minus auf beide Seiten fällt weg. Also r hoch minus b ist 0,6 und natürlicher Logarithmus von dieser Potenz ist natürlicher Logarithmus von dieser Zahl und das bedeutet, hier bleibt nur die Hochzahl und das wird jetzt hier Minus, das Minus bringe ich auf die andere Seite, solche Sachen sollten jetzt bei diesem Niveau schon nicht mehr so schwer sein. Das bedeutet jetzt hier, dass das b hier in der allgemeinen Funktion halt ungefähr 0,51 sein sollte und das bedeutet dass die funktion dass die funktion halt so aussieht ja? a ist minus 1 b ist ungefähr 0,5 und c 1,6 also somit haben wir alle parameter gefunden alle parameter